In vielen Städten finden heute Ostermärsche statt. Zentrales Thema ist dabei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Tradition der Ostermärsche ist Jahrzehnte alt. In den 1980er-Jahren kamen Hunderttausende zu den Kundgebungen. Das ließ in den Folgejahren deutlich nach. Nun bekommen die Ostermärsche wieder Zulauf. Wobei die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine die Friedensbewegung spaltet. Weihnachtig war ja die Große. Seit mehr als 40 Jahren organisiert Laura von Wimmersberg die Ostermärsche in Berlin. Für Frieden, gegen Atomwaffen und heute auch gegen den Krieg in der Ukraine. Wir sind gegen Waffenlieferungen. damit eben, Das ist völlig irrsinnig, wenn man sich überlegt, dass Waffen geliefert werden vom Frieden und es sterben ständig Menschen. Und es soll immer weitergehen. Genau hier gehen die Meinungen der Demonstrierenden auseinander. Der Verein Wietze will heute für Frieden auf die Straße gehen, aber auch für Waffen an die Ukraine, damit diese sich selbst verteidigen könne. Leider bei dem traditionellen Ostermarsch findet sich keine Verurteilung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Wir sind ein Verein von Ukrainern und Ukrainerinnen oder Menschen mit ukrainischen Wurzeln hier in Berlin und wir finden, dass das extrem zynisch ist und dass dieser Friedensbegriff, der da von der Oster, von den Ostermärschen propagiert wird, der eigentlich nichts mit dem realen Frieden zu tun hat. Den ersten Ostermarsch in Deutschland hatten Friedensaktivisten am Karfreitag 1960 organisiert, um gegen Atomkraft und die Stationierung von NATO-Raketen zu protestieren. Traditionell bei den Ostermärschen haben wir linke Gruppen. Wir hatten früher stark auch grüne Gruppen dabei. Aber jetzt über die Corona-Proteste und auch über den Aufschwung des Rechtspopulismus und eine immer klare halt, pro-russische Haltung kommen nun auch rechte Gruppen, und sie vereinnahmen solche Rituale, solche Traditionen. Nach Angaben des Forschers wird das für die Ostermarschorganisatoren zunehmend zum Problem.